Also ich sehe mich entweder hier in zehn Jahren als Automobilmechatroniker ausgebildeten, Mechatroniker hier können zu arbeiten Oder eine zweite Möglichkeit wäre, als ähm, Automobilrestaurateur äh, hier in Bern eine Weiterbildung zu machen und in der Garage als Oldtimer-Mechaniker zu arbeiten können. Wir sind ein sehr moderner Betrieb und haben viele Möglichkeiten, das, auch aufgrund unserer Größe. Und Hier werden sämtliche Reparaturen ausgeführt. Somit hat der Lernende ein breites Spektrum in seiner Ausbildung, sowohl von den Marken wie auch von den Tätigkeiten. Also wir sind ein relativ kleines Team, wo der Austausch zwischen den Fachleuten, Fachmännern, Fachfrauen und den Lernenden sehr groß ist. Die Lernenden können von den langjährigen Mitarbeitern profitieren, aber auch umgekehrt, dass die langjährigen Mitarbeiter eben auch immer an Schuhe bleiben müssen, dass sie den Jungen Eben auch weiterhin kommen können. Also, was ich in dieser Garage so speziell finde, sind äh, die Mitarbeiter. Sie gehen nicht zu mir, gehen mit mir mit äh, Anstand um und äh, Respekt. Ich habe gut mit denen zusammenarbeiten. Sie also sind sehr hilfsbereit. Und es Faktor, mit ihnen zu arbeiten hier. Das finde ich einfach super. Und ich bin bei vielen Schnuppern schnuppern. Und hier hat es mir einfach am meisten gefallen. Die sind auch sehr nett und lustig. Und das, das finde ich super, hier zu arbeiten.